Willkommen zurück Reisende. Wir befinden uns wieder bei Cosmo Tier. In der letzten Folge haben wir uns den Grundlagen ein bisschen vertraut gemacht. Entschuldigung, hm. ähm, wollten auch die ersten Missionen schon machen, sind aber leider des öfteren gestorben, haben ein bisschen umgebaut, ein Lager dazu... Hier noch St Verteidigungssysteme hinten dran. Panzerung ein bisschen geändert. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass äh, die Mission vielleicht diesmal schaffen. Und auch ein paar Rumpunkte verdienen können. Werden wir jetzt mal schauen. Wenn ihr daran Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, dann abonnieren oder liken. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen näher ran. Ah, da tauchen sie auf. Werden wir mal gucken, ob das was gebracht hat, der Umbau. auf die Kanone schießen. Okay, der ist hinüber. Das ist sein Freund. Okay, der ist gerade nicht da. Dann wird wir das einmal einsammeln. Und ich habe unser Schiff mal schwarz gemacht. Also, wir haben leichte Beschädigung vorne. Kanonen haben beide etwas abbekommen. Wir haben jetzt auch zum Glück eine zweite Luftschleuse. Bin näher ran. 12 sind gerade draußen mit Arbeit beschäftigt. Dann kriegen wir wenigstens ein paar Ressourcen, die wir dann, was wir nicht brauchen für die Reparatur, verkaufen können. Ah, unser Lager scheint gleich voll zu sein. Können wir schon mal reparieren. Wir brauchen dann unbedingt noch ein Lager. Viele Ressourcen können wir hier noch nicht speichern. So, wenn wir jetzt mal gucken, wo befindet sich der andere. Wenn wir mal langsam vorangehen. Ah, hier ist auch noch einer. Irgendwo hatten wir uns auch eine Kreatierung gesetzt. Schauen wir mal weg. Gut. Dann können wir jetzt hier zum Kopfgeld uns bewegen. gucken, wie stark der Gegner ist. Bei den ist. Muss er hier in dem Gebiet rumfliegen irgendwo? Ah, da oben ist er. Okay. Mal schauen. Ah, und ich habe das Overlay mal eine Stufe runtergesetzt. Das war dann doch ein bisschen sehr groß, habe ich gemerkt. Ich hoffe, so geht das jetzt. So, oh, was ist das jetzt für einer? Also der bringt uns ruhm. Wenn wir mal hier auf seinen Reaktor zu schießen. Gucken, wie viel Schaden wir erleiden. Ah, okay. Gut. Und ich weiß echt noch nicht, wie man die mitnehmen kann, die anderen im Bereich des Schiffs. Uh entsenden geht nur. Aber das Schiff wollen wir ja überhaupt nicht. Obwohl, wir könnten. Warte mal, was davon. Ah, okay, oh. Wir werden beschossen. demselben? Er ist auch Lux. Ah. Und unsere Lager sind voll. Wo ist jetzt der andere? Da. Hm, okay. Die Mission haben wir geschafft. So, was ist das da? Und wo ist seine Luftschleuse? Könnten wir einen entsenden? Nein. Das geht. Also eine Luftschleuse hat er scheinbar. Okay, das ist die Luftschleuse. So, was ist das für ein Raum? Antriebsraum Könnte er fliegen? Nein, kann er nicht. Weil vielleicht lohnt sich das. Den so weit zu reparieren zwei in einer Raumstation auseinandernehmen können, Stück für Stück. Wir bräuchten ja nur einen kleinen Humano-Raum. So, wegen den Quartieren. Also, den könnten wir bauen. Hm. Reduziere Rückerst. Alte Steuerung. Okay. Könnte er das Ding jetzt fliegen? Ne, gut. Wir müssen einen müssen zweiten entsenden scheinbar. So. Dann ist einer für die Steuerung, also fürs Cockpit. Und einer für den Antrieb. Auswählen. Ah, jetzt geht der an die Waffe. Hm, das ist jetzt aber ärgerlich. Unbefehligen Redshirt. Der muss das und das machen und alles andere nicht. Da kommt jetzt ein Gegner. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Wo ist denn der? Wo will der hin? mal hin. Vielleicht bringt er ja ein bisschen Ruhm oder so. In dem anderen Schiff, das kann uns ja jetzt keiner klauen. Na gut, der ist ganz schön schnell. auch erstmal reparieren ja, da kommen wir nicht hinterher so reden, ja können wir jetzt nicht machen mal gucken Ja, er bewegt sich nicht schade müssen dem wirklich Lagen überarbeiten bearbeiten. Besser auch Batterie versorgen. Munition. Lagerhalle. Rück Schubdüse da. Ah, aber es bedienen auch an. Wo sehe ich das denn jetzt wieder? Kanonen. Schilde. Also, Cockpit, Kontrollraum, Brücke, Hyperantrieb. Deine Schubdüse, Batterieversorgung ist an. aber warum ah, die ist defekt Nicht eine Zu der kommt man gar nicht hin super, kann ich den Raum drehen? Das kostet doch jetzt wieder Abreisgebühren, oder? Oh, merkt man noch einmal, ja, super, das geht nicht. Hm. Ein Zugang zur Energie, ja. Hm. Der muss nur bis zur Raumstation fliegen. Eventuell reicht er auch ein Triebwerk. Würde er jetzt liegen? Nee, macht er nicht. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Also, er geht da durch. Repariert ist es auch. Macht er so fliegt das Ding dann nicht? Da bewegt sich kein Stück. Oh. Ja, das wäre doch jetzt schwachsinnig zu reparieren. Können wir nicht was abreißen? Geht nicht keine Lager. Oder? Gucken. Hm. So kriegt er keine Energie. bin ich den einfach... ...verboten, Bereich Warum ist es verboten? Kommt okay. bekommt Energie. Das ist da jetzt hier schon wieder. Der darf doch kleine Schubdüsen, Batterieversorgung, Batterieversorgung, darf er doch. Er darf doch alles. Auf 9 machen? Das ist jetzt gar nichts ändern, aber. Macht er denn nichts? Diese drei Räume soll er machen. Das soll jetzt ärgerlich. Den bewegt sich kein... Ah, in die Richtung schon, oder was? Okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir... Jetzt kommen wir noch im Leben nicht zu der Raumstation. Hm. Wir lassen das Ding am besten da. Gehen zur Raumstation. Verkaufen unsere Sachen. Und geben die Mission ab. Und dann können wir unsere Crew wieder zurückholen. Und Teile vom Schiff abbauen. So, jetzt bekommen wir Ruhm 7. So. Konflikte und Lieferung. Ah, ja drei, aber das ist jetzt doof. Also Munition behalten war. Das kann weg, das kann weg. Dann haben wir wieder ein klein bisschen Platz. Computerkerne behalten wir erstmal. Weil die scheinen teuer zu sein so wie viel lagerplatz haben wir jetzt hm. War vielleicht hier noch ein kleines lager dran bauen lager da hinten obwohl wir können doch auch das ist so groß Okay wir können die hier hinsetzen durchgehen kann man ja aber so, man kann auch noch durchgehen Und ein bisschen mehr lagerplatz die können wir jetzt zu unserem anderen schiff unsere crew abholen das ding auseinandernehmen Können wir auch die anderen Missionen machen? Hier müssen wir noch Signale erkunden. Zweimal so: so Crew entsenden, das Schiff verlassen geht auch. kommen die dann wieder zu mir zurück? Wie viel Material wir einsammeln können, also ein bisschen Platz haben wir ja. Jetzt können wir verkaufen durch Missionen und durch kaufende Material bekommen wir wieder ein bisschen Geld. Für den Umbau dann einige Materialien müssen wir später dann auch sammeln und behalten. Aber für den Anfang kann das ja erstmal weg. Oder reise noch draußen. Zählt das als unbekanntes Signal. Stimmt, oder? Unbekanntes Signal. Da ist ein Kopfgeld. Ein Piraten ist einfach... Ah, Astrofinfeld. Ja, okay. Müssen sowieso dahin. wo die sind. Da. Da ist einer. Da unten ist der andere. So, dauen die natürlich ab. Ich denke ich. Hier können wir Asteroiden abbauen. Kernschießen, schießen. Hinter ist das Cockpit. Ja, die Waffe trifft alles und nicht, das was sie soll. Hm, die treffen ja super. Ist der eine und da hinten ist der andere mal gucken wie viel wir einsammeln können so, und der andere war hier das können wir ein bisschen beschleunigen mal gucken dass uns das keiner klaut hier Lager schon wieder voll. Das ist echt ärgerlich. Haben wir auch nicht mehr Platz, oder? Nö. war da mal so seelenruhig kommt direkt der nächste also reparieren so brauchen echt mehr Lager kosten das wenn wir das alles wieder ein nach außen versetzen Noch ein, wir sollten dann auch glaube ich über eine neue Schubdüse noch nachdenken, wenn wir unser Gewicht jetzt immer erhöhen, so was da ein Lager rein. jetzt nicht optimalst geschützt. Aber wir können ja... So. So. Ich könnte da noch ein Lager hin? Gucken wir mal... Ansaugung. So, noch können wir uns das leisten. Was wäre denn? Schubdüsen. Energie. Standarddüse das 9 Also wäre ja, denn so eine vielleicht nur ne? Wo geht das denn? Da würde das erst gehen. Oder wir machen so. Brauchen wir aber bestimmt einen Reaktor. mit können wir nur einen kleinen bauen. Oh, der ist aber teuer. Dann müssen wir das mit den Schubdüsen erstmal noch lassen. mal bauen. Da müsste eine Tür rein. Da haben wir jetzt einfach eine Panzerplatte. Naja, auch nicht schlimm. So. Und hier wäre gut. Dann kann hier noch Munition hin. Denke ich mal. Das Lager und hinten zum Schubdüsen kommt man hin. Müssen wir nur gucken. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Was ist denn jetzt mit dem Ton? Okay. Also. Wie war denn das? Jetzt? So. Ich habe leichte Tonaussetzer gerade. da ist nichts geändert, ja, wir haben nur auf der anderen Seite gebaut gut, auf der anderen Seite müssen wir dann noch anpassen aber jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Lagerkapazität nur die Frage, wo waren die Schiffe weg war ja klar also wir kamen von da. Naja, was gibt's denn hier? Wie viel? Was brauchen wir für Munition, aber wir haben auch noch gar keine Munitionsfabrik. So, hier ist das einfach nur nichts. Cool. Gut, dann machen wir jetzt weiter unsere Mission. Signale, Piraten eliminiert, ein Kopfgeld haben wir noch, also wir müssen die Signale noch alle machen, also wie hier und da ist das Kopfgeld, dann werden wir uns zu dem Signal begeben. Mal gucken, da sind bestimmt wieder Piraten oder so. Hm. Dann können wir auch wieder Mission abgeben, bekommen wieder ein bisschen Ruhm. Drin. Keine Piraten oder wie? dass die Lohnt sich da irgendwas? Was ist FE? Oh, uh, da steht was. Eisen. Art. Nicht abbaubar. Okay. Laser. Da müssen wir gucken, dass wir uns die Baupläne auch noch holen. Felsen. Felsen weich. So, was gibt's hier? Megafelsen. Keine nützlichen Ressourcen. Cool. Also echt nur die, an denen was dran steht. Was sollen wir? Ah. Art. Bergbau erforderlich. Okay. Dann ab zum nächsten Signal. Das Fragezeichen ist entfernt worden. Also da oben hin. Vielleicht immer noch ein paar Gegner. Warte mal, wir gehen mal erst, wenn wir schon direkt hier sind, zur Station. Vielleicht gibt es nämlich noch ein paar Piratenmissionen, die uns was bringen würden. Hier kriegen wir nämlich schon gar keinen Ruhm mehr. Aber gut, Geld. Eine Station retten. Oh, das ist bestimmt schwierig. was gibt Ruhm und Geld. Die geben gar keins mehr. Nur noch Geld. Aktion. Lieferung. Beta-Auto. Um besuchen. Ah, also ins nächste Gebiet. Ja, dafür machen wir jetzt hier aber erst die Sachen fertig. Ja, aber Kopfgeld bringt immerhin Geld. Ne, auch zwar kein Ruhm mehr, aber Geld. Das können wir noch gut gebrauchen. Sind ja noch am Anfang, da ist das Geld jetzt erstmal wichtig. So, so weit außerhalb sind die. Okay, ich dachte nur innerhalb dieses Kreises. Jeden Signale. Die Station retten. Also wir sind hier, dann fangen wir so an, wie sagen. Bis hier. Wir gehen zurück, abgeben. Und dann machen wir die drei hier unten meinen haben wir was zum Verkaufen? Gut. Die brauchen wir immer noch nicht. Munition brauchen wir. Also langsam können wir ein paar Sachen behalten. Die Sachen, die war... Bauen müssen und sowas. Hat doch hier auch ah, baupläne Laserblaster. Für die einzelnen Energieschüsse abfeuert. Mittelmäßigen Schaden bei feindlichen Schiffen. Große Kanone. Also die Deckkanonen, schön und gut. Aber die, die Reichweite und die Feuergeschwindigkeit ist ein Witz. Oh, das Verteidigung. Lackbatter. Ein kleiner Schild. 2005. Können wir ja schon mal kaufen. 100 Standardkanone. Ah, okay, das haben wir aber. Gut. Gutes Verteidigungssystem. Überantrieb. Siehst du? Wir hatten ja gar keinen. Und sollen ins nächste Gebiet springen. Der ist ja witzig. Schiff zu fliegen, um seine Waffen zu koordinieren, Der bis 250 Kommando zur Verfügung stellt. Okay. Laufband, haben wir das nicht schon? Mittlerer Reakt. Munitionsfabrik. Ah, der Bergbaulaser könnten wir die Asturienfelder abbauen. Reichweite der Sensoren erhöhen. Faktorstrahl. Das könnte gut sein bei Feinden, die schnell sind oder so und oder abhauen wollen. Da muss man nur gucken, wie man den dann platziert. Dafür brauchen wir jetzt erst noch ein bisschen Geld. Laserblaster kostet 1000, große Kanone 2,5. Nehmen wir die Kanone noch mit. Ah, wir könnten theoretisch jetzt schon die Railgun freischalten: Raketen und Minenwerfer. Batterie, okay. Das ist ja gut zu wissen, dass man das so früh alles schon freischalten kann. So, da wollen wir jetzt erstmal aber hin. Und wahrscheinlich wäre hier erstmal sinnvoller. Wir brauchen dann noch Triebwerke in die anderen Richtungen alle. Und größere Triebwerke, das ist auch erstmal wichtig. Und wir müssen irgendwo den Hyperantrieb einbauen. Oh, da ist er direkt. Oh, halt, warte, warte. Nicht so schnell. Scheiße, wie bewege ich jetzt? Auch egal. Hier warte mal, das ist nur der... Warte. Ah. Äh, ich halt durch. Mal ein bisschen langsamer machen, dass wir was sehen. Rechts oben sehen wir ja zum Glück immer, immer unser Schiff. Dahin bitte. Alles einsammeln. Etwas Platz sollten wir jetzt ja haben. Warum macht er das denn nicht? Oh Gott, haben wir schon wieder keinen Platz. Ach ja, wir haben ein bisschen viel Munition gekauft. Das ist ja jetzt ärgerlich. langsam, wenn ich das jetzt auf die Seite auch noch baue. Also ich denke mal, dass das Spiel das so berechnet, umso schwerer und mehr so Antrieb. Das war alles in dem Gebiet hier. Da ist ein unbekanntes Signal. Und ab noch da. Gut, können wir jetzt halt viele Ressourcen nicht einsammeln. Oh nein, nein, nein, nein. ich gar nicht gesehen. Cool, wo ist denn jetzt das Signal hin? Ah, waren die asteroiden Okay. Mal gucken. Also wir müssen jetzt da hin. Kopfgeld. Dann Anfang des Umkreises bewegen wir uns. Also 37,4 Meter bewegen wir uns gerade aber wenn wir weiter ausbauen dürfte das wohl weniger werden das bräuchten wir dann auch so da ist unser Gegner was hat der denn da Laserblast ah okay ist quer eingebaut. Okay. Ist der denn Schaden? Nö. Ja, das meine ich. Komm nicht hinterher. Unsere Kanonen schießt nicht weit genug. Ob hier ist ein ganzes Schiff. Da sollten man mal aufpassen, dass der da nicht weiter drauf rumballert. Das werden wir nicht schaffen. Jetzt schneller als wir. Oh, uh, wir sind rangekommen. Warum auch immer. Der ab oder was? Einmal ja, vollknicken. Ah, nee, okay, uh, wir können es abbauen. Aber war nicht unser. War schon wieder. Variieren? Wir haben einen Platz. Das sieht teuer aus. So auch. Und wenn wir Platz haben, nehmen wir den Laserblaster mit. Nun ist die Teil aus denen er besteht. Wichtig ist jetzt aber erstmal... Das andere Schiff da. Sah ja so weit intakt aus. So, zwei sind noch außerhalb, einer noch. So. Einmal hin, hoffen, dass es noch da ist. Ups. Oh, so, Kuh entsenden. Ein Maximal drei. So. Müsste das Ding ja theoretisch liegen können. Gruppenmitglieder rüber geschickt und das Bett reicht für zwei. Fliegt der jetzt? Uh, er fliegt. Dann bringen wir den zur Station, würde ich sagen. Wo sind die? Uh, sehr weit. Hier lang. So, und wir gucken, das nächste ist hier ist auch noch schneller als wir. Nein, oder oh, oh das ist jetzt oh, gar nicht Er hat auch unser neues Schiff geschossen. Weil nun dreht sich. Nicht sterben. So. sind wir nicht da. Jetzt aber. Erstmal reparieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Was war das... Wird das wie auf der anderen Seite. Was für ein Lager haben wir denn da? Eines haben wir doch noch eingebaut. Mal sehen, kann alles wieder eins zurück. Das. Ah, Verteidigung. Warte, wir könnten jetzt so. Im Panzerung? Haben wir dauer hingesetzt? So sieht ja falsch aus. noch eine Reihe dran und zwar damit war hier ein Lager hin also das und das das und das kommt da jetzt auch ein Lager hin so hier eine Platte und jetzt müssen wir nämlich bald dann echt viel mehr Hier kommt auch ein Lager hin. Schubdösen brauchen wir dann. Jetzt gucken wir nach den Türen. In das Lager kommt man in das auch. Ah, und hier kommt man nicht zur Munition bzw. oben hin so. anderen Seite haben wir die Dauer. So. Können wir uns leisten? Und sieht ja jetzt auch so aus wie auf der anderen Seite. Gut, hier könnte man dann noch so quer logischerweise hin, aber wir brauchen jetzt erstmal nur aber jetzt immer doch, ne? Ja. Was? Nein. Ah, zuweisen. Genau. Oh. Ja. Ist das kein hm. das ist gar kein Lager. Ich habe gedacht. Da wäre ein Lager. Zwei Türen. Ja. Können wir es jetzt aber zuweisen, oder? Nee, oh. So. Okay. Müssten wir jetzt hier Teile abbauen können. Mehr ja jetzt ein bisschen Platz. So, ein klein bisschen nach vorne. Ruhig wieder auf normale Geschwindigkeit. Hier spürt immer noch so ein Pirat rum. Also unser anderer Schiff. um, Naja, vielleicht bauen wir das so einem Lagerschiff oder so. Den hier müssen wir mal im Auge behalten erstmal. Immerhin sehen wir ja, wie weit er entfernt ist. Und in welche Richtung er sich bewegt. Während wir hier abbauen. Also was wir mit dem anderen Schiff machen, müssen wir mal sehen. Wir könnten uns ja die Teile verkaufen. So, hier oben haben wir alles lediglich, bis auf das, aber das wird bestimmt schwieriger. Also werden wir jetzt uns hierhin begeben. Auf dem Weg dahin. Ja, der Pirat hier kriegen wir ein bisschen Ressourcen, also solange wir noch Platz haben, logischerweise so einfach mal vorne drauf schießen auch diese Laser Blaster wo schießen wir hin? keine Besatzung warum ist da keiner an Bord? ist jetzt kaputt. Oh, unser Schiff leidet vorne ganz schön. Ich jetzt mal irgendwas schießen. doch. Oh, dahin. Abbauen. Alles gebrauchen. Solange wir Platz haben. So, einmal abbauen. Dann ab zur Station. Oh, die ist da unten. Ah, einmal hin. Dann müssen wir in der nächsten Folge mal sehen, was wir. Was wir brauchen unbedingt mehr Triebwerke. Hat ja gesehen, die wollen immer in einer Tour abhauen. Und vielleicht den Traktorstrahl. Und mehr als zwei Kanonen logischerweise. Müssen wir mal schauen. Was wir da noch einbauen, umbauen und vor allen Dingen was wir mit dem Schiff hier machen. weil Der hat diese Laserblast. heidigungssystem Wir könnten unsere Crew natürlich dann zurückholen. Aber der hat auch einen kleinen Hyperantrieb schon, also wahrscheinlich werden wir die Crew zurückholen und den dann abbauen und mit den abgebauten Materialien unser Hauptschiff erstmal vergrößern. Wichtig wird sein, generell eine größere Fläche und mehr Antriebe. Ah, wir haben doch bestimmt auch irgendeine Mission erledigt, oder? Drei Kopfgeldmissionen. Es gibt da jetzt uns jetzt erstmal noch ein bisschen Geld am Ende. Zwar kein Ruhm, aber Geld. Er ja, ist doch schön. So. Das hier brauchen wir halt den Hyperantrieb für. Aber wir haben wir ja noch hier viel zu machen ein paar Kopfgelder, die uns Geld bringen. Dann sollen wir die unbekannten Signale ja alle machen. Das bietet sich an, aber oh, an einem sind wir vorbeigeflogen. Naja, da kann man ja wieder hin. Das ist ja nicht so schlimm. Dann müssen wir gucken, wie wir das ein bisschen verbessern für den Anfang. Das schauen wir dann erstmal in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin erstmal viel Spaß. Wenn ihr nichts verpassen wollt, und es euch generell gefällt, könnt ihr auch gerne abonnieren, oder liken. Und sonst sehen wir uns erstmal bei der nächsten Folge, wo wir am Anfang erstmal wohl Umbau machen. Ein bisschen bessere Bewaffnung und so. Und auch den hier dann zerlegen werden mehr Leute an Bord, also es ist es erstmal unserer. Okay, haben noch viel zu tun. Dann erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.